Aus Hamburg zugeschaltet ist Christoph de Vries, CDU-Bundestagsabgeordneter und im Vorstand der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten. Ja, Herr de Vries, Sie sagen von sich, Sie stehen für Ideen statt Verbote, für Machen statt Meckern. Lörrach hat gemacht. Was sagen Sie? Gut oder schlecht gemacht? Ja, wir sehen jetzt in dieser Situation die große Not, die die Städte und Kommunen in Deutschland haben. Und wir sind absolut am Limit, was die Flüchtlingsunterkunft und Unterbringung in Deutschland anbelangt. Und wir sehen jetzt auch nochmal, wie fatal es ist, dass die Bundesinnenministerin letzte Woche zum Gipfel mit leeren Händen gekommen ist und ohne Ergebnisse geblieben ist. Und das in einer Situation, die sich ständig verschärft. Und das führt dann zu solchen Maßnahmen. Da haben Sie schon ganz viele Punkte angesprochen, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ist das überhaupt rechtens, Mieter für Flüchtlinge einfach so auszuquartieren? Das wird Angelegenheit von Juristen sein. Aber grundsätzlich ist die Unterbringung von Flüchtlingen kein Grund zur Kündigung. Und der Mieterschutzpräsident in Baden-Württemberg hat das ja auch schon bestätigt. Ganz unabhängig von der juristischen Frage ist es natürlich aber auch zweifelhaft, zweifelhaft, ob solche Maßnahmen wirklich die Akzeptanz in der Bevölkerung steigern, hier Menschen Schutz zu geben und Unterbringung zu geben. Das ist mit Sicherheit nicht förderlich und hat ja auch viel Kritik hervorgerufen. Das ist genau der Punkt. Wer das jetzt hört, der macht sich natürlich Sorgen, ob ihm das auch passieren kann. Andererseits haben Sie es auch gerade angesprochen, die Not der Kommunen ist groß. Sie greifen zu allen Mitteln, um Flüchtlinge unterzubringen. Wie weit dürfen Kommunen Ihrer Meinung nach gehen oder was können Sie tun? Einige haben jetzt auch einen Aufnahmestopp beschlossen in ihrer Not. Also was wäre denn Ihr Rat, Ihr Tipp, was kann passieren? Wir haben es ja letzte Woche gehört, sowohl von den, vom Landkreispräsidenten als auch vom Deutschen Städtetag. Die Bundesinnenministerin und die Bundesregierung muss jetzt endlich tätig werden. Olaf Scholz muss das Thema der Migration zur Chefsache machen. Das reicht nicht mehr, solche Gipfel zu veranstalten, in denen es überhaupt keine Zusagen gibt und in denen der Not überhaupt keine Abhilfe geschaffen wird. Wir leben jetzt seit vielen Monaten, dass die Zahl der Asylanträge immer weiter steigt, die illegalen Einreisen nach Deutschland nehmen zu, ohne dass die die Bundesinnenministerin irgendwelche wirksamen Maßnahmen ergriffen hätte. Und so kann es nicht weitergehen. Und ich kann Ihnen auch sagen, die Situation wird sich in den kommenden Wochen weiter verschärfen, wenn wir uns die bisherige Entwicklung anschauen. Und wir haben auch eine neue Situation. Seit September in etwa kommen rund zwei Drittel der Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan, auf, aus Iran, aus den üblichen Herkunftsstaaten. Sie kommen eben nicht mehr aus der Ukraine. Und sie reisen hier ein über viele europäische Nachbarstaaten, wo sie eigentlich ihren Asylantrag stellen müssen und sich registrieren müssen. Das alles passiert nicht. Unser europäisches Asylsystem ist tot im Moment. Und wenn wir nicht reagieren in Deutschland, wird sich daran auch nichts ändern, dass die ganzen Nach Starten, die Flüchtlinge einfach zu uns weiterleiten. Wie Sie es richtig sagen, da scheint keine Lösung in Sicht. Wie muss sie aber aussehen? Was ist Ihre Forderung, damit auch EU-weit was passiert und die Migrationspolitik einheitlich und positiv ähm, passiert? Ja, der Flüchtlingsgipfel in der vorletzten Woche hat ja grundsätzlich die richtigen Ziele formuliert. Das Problem ist nur, dass unsere Bundesinnenministerin und die Regierung all diese Ziele ablehnen. Das ist zum einen der visa -Hebel. Wir müssen Druck machen auf die Herkunftsstaaten, dass ihr, sie ihre Staatsbürger, die ausreisepflichtig sind, auch zurücknehmen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Und das müssen wir auch verknüpfen mit Maßnahmen der Entwicklungshilfe. Wir haben unterschiedliche Interessen und die müssen wir zusammenbringen. Aber so kann es nicht weitergehen. Und wir brauchen einen robusten Schutz der EU-Außengrenze, damit nicht wir so viel illegale Migration nach Europa bekommen, sondern wir müssen unsere Grenzen schützen und dann müssen wir für eine vernünftige Verteilung innerhalb Europas sorgen. Und wenn wir das nicht schaffen in absehbarer Zeit, dann müssen wir auf nationaler Ebene Maßnahmen ergreifen, dann müssen wir an den Grenzen zurückweisen, damit sich endlich mal was tut. So kann es in jedem Fall nicht mehr weitergehen. Dann hoffen wir auf den nächsten äh, Migrationsgipfel und ein Machtwort des, Minis, äh, des Bundeskanzlers. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries,